Manchmal findet man einen ganz besonderen Wohnmobilstellplatz. Solch einen fanden wir per Zufall in der Serra de São Marmede. Dort kann man was erleben, besonders wenn man nicht schwindelfrei ist wie ich. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Portugal. Also manchmal hat man ein besonderes Glück. Wir, wir suchen uns öfters unsere Ziele nach der Landkarte raus. Das heißt, wir schauen uns, welche Ortschaft oder welche Gegend könnte interessant sein. Und da haben wir auf eine Ortschaft getippt, die ganz am Ende liegt. Also nach der Ortschaft geht es nicht mehr weiter. Und da haben wir gedacht, das schauen wir uns jetzt an und dann suchen wir uns da ein Stellplätze. Und siehe da, da ist sogar ein offizieller Wohnmobilstellplatz. Und siehe da, wir waren nicht die Einzigen, die die Idee gehabt haben. Da, wir haben immer noch Februar. Und da waren bestimmt acht Camper gestanden. Ja, es war alles voll. Wir haben das letzte Plätzle erwischt und deshalb hatten wir heute Nacht ziemliches Kuschelcamping. Ja, wir, wir standen keinen Meter neben, neben rechts und links, ja. ja. Aber es war trotzdem genial, wir haben nur geschlafen, jetzt sind schon ein paar weggefahren. Ja, und jetzt haben wir Platz und, und jetzt, jetzt haben wir uns, uns nach, gleich, wir gleich neu positioniert. Genau, wir sind gleich, haben uns jetzt gleich umgestellt und es ist gigantisch hier. Ja. Also es ist ein herrliches Wetter und eben hier unter alles noch. Äh, voll Nebel. Und jetzt müssen wir ne, nur sagen, wo wir stehen. Wir genau. stehen im Serra Mamede. Serra de Sau Mamede. Ich habe früher und, noch nicht und, einmal gewusst, wer der Mamede, der, der heilige Mamede war, und jetzt stehe ich in seinem Gebirge. Ja? ja, genau. So ist die Welt, ja. <lacht> aber was ist für ein Heilige ist, konnte man nicht recherchieren. wir haben nichts gefunden. Auf jeden Fall wird er mit dem Löwe abgebildet. Also genau. keine Ahnung, was es ist, aber der Ort. Ja ja, der Ort hier heißt. Wir, <lacht> wir blenden es ein. Wir blenden eine die Karte ein, weil es ist wirklich hochinteressant, wie das hier aussieht. Mhm. Und da vorne sehe ich schon Gipfelkreuz, da oberhalb dieser Ortschaft. Mit dem Fahrrad werden wir nicht viel erreichen, aber zu Fuß. Ach, eben, genau. Und nachdem ich ja gut zu Fuß bin, können wir den heute zu Fuß erkunden. Ja, der Stellplatz ist nämlich etwas unterhalb dieser Ortschaft, die auch mit einer riesen Stadtmauer umgeben ist. Ja, also das schauen wir uns auf jeden Fall an. Mhm. Und da werden wir euch auch ein paar Impressionen davon zeigen. Vielleicht wollt ihr selber nochmal herfahren. Ist eigentlich... Schön hier. Super ist es hier. Ja, ich finde es ja. ganz toll. Und das Wetter macht, spielt auch wieder mit. Mhm. Gestern Abend hat es geregnet. Und heute Nacht auch, glaube ich. Gell? Kann sein, dass ich habe geschlafen. Ja, ich <lacht> eigentlich auch. aber. <lacht> Und äh, jetzt ist auf jeden Fall super strahlend blauer Himmel. Also wir freuen uns jetzt auf den Dach. Ja. Wir sind jetzt über den Wolken. Genau. <lacht> haben wir den da in den Wachturm. Mal schauen, ob da was drinnen ist. Wow. <lacht> ja, jetzt schauen wir mal in die Ortschaft rein. Schauen, ob es da was zu sehen gibt. Auf jeden Fall ist es sehr steil. Schnaufen tun wir schon. Ja, wir sind jetzt auch ganz schön steil hoch. Ja. Habe ich da, oder? Eine gigantische Aussicht, ja. Super. Also, das ist eine tolle Anlage hier. Denkt man gar nicht von außen, weil man sieht nur die Mauern. Ja, man sieht halt, dass es riesengroß ist, ja. Aber es ist, hat ziemlich gewaltige Außenmaße. Und ich bin jetzt hier mal am Lesen, was es hier alles noch zu sehen gibt. Die Oste studiert gerade und das erklären wir euch dann. Ihr braucht nichts darauf. Spart euch die Mühe. Nein, schaut <lacht> nein, euch, euch an. Nein. Das ist echt schön hier. Zumal uns wir festgestellt haben oder uns aufgefallen ist, die Eintrittspreise hier sind ja wirklich Überall sehr moderat. 1,50 Euro haben 50 wir haben... Haben jetzt pro Person also ja. Ja. Und haben. auch, wo wir sonst schon Eintritt bezahlt haben, ja, das alles, war alles Das so ein 1, ja. 2 Euro rum. Und für Senioren, also Ü65, gibt es oft äh, sogar nur eine Euro-Ermäßigung. Ja. Also, was ist, so noch was noch ist mehr natürlich günstig. verdammt gut tut. <lacht> ja. So, aber jetzt muss ich erst mal studieren, ja. was es hier alles so gibt. Genau. Burgen sind doch immer wieder faszinierend. Ich hier auch so. Du musst aufpassen. Bitte nicht die Zugbrücke hochziehen. Nein. Ich möchte auch noch rein. Die erst dran gewöhnt, ja, Ich weiß, dass man nicht hochgeht. Das ist absolut abenteuerlich. Ich werde fast immer raufkommen. Und jetzt da oben, da ist auch keine Brüstung. Nein, ja, Berüstung schon ein bisschen. Aber der Weg ist dann für ja. Lichtschwindelfreie vielleicht ein bisschen ja. schmal. Aber jetzt sind wir oben und jetzt zeigen wir es euch natürlich auch. <lacht> Also, Leute, das ist hier gigantisch schon. Also, ein bisschen Leichtmut gehört dazu, ja, da hochzugehen. Aber nicht viel. Also, ich habe es auch geschafft. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich runterkomme. Das, das schaffen wir zu zweit dann schon. Aber, aber das heißt ja, runterkommen Sie immer. Ja, und wenn es auf dem Hoseboden ist, oder? Ja. Und äh, geschichtlich ist es natürlich auch ein toller Ort. Wir haben das jetzt ein bisschen recherchiert. Oder warte ich jetzt, bis die OSI kommt. Äh, mit Fasco da hat es jetzt mal nichts zu tun. Nein, aber das, mit einem anderen Bekannten von uns hat es ja, jetzt schon was zu tun. Wenn ihr euch erinnern könnt an unser Video von Nordportugal, da waren wir in Guamares oder so ähnlich. Ja. Alfonso <lacht> Henrique ist uns da ja begegnen, wir haben euch ja, ja vorgestellt. Genau. Ja. Und der hat diese Burg von den Mauren im 13. Jahrhundert zurückerobert. Ja. Und seitdem ist sie wieder in christlicher Hand. Ja, und er hat sie Portugal natürlich dadurch angegliedert. Richtig. Und äh, vor uns, also hinter uns, jetzt hinter unserem Rücken, ist Spanien. Und da gab es permanente Konflikte, weil die Spanier keine Ruhe gegeben haben. Vor <lacht> allen Dingen aus Cordoba, die Gauner, ja, haben das immer erobern wollen. Aber die Festung ist so gut wie uneinnehmbar, weil ja. sie einfach so eine einzigartige Lage hat. Und für, äh, heute haben es die Spanier besiedelt, am Parkplatz sind äh, von 20 Autos 19 Spanier. Also beliebtes Ausflugsziel. Wir haben es also genauso eingenommen wie wir Deutsche. wobei so viele Deutsche sind da, müsst ihr euch mal anschauen. Also, ja, aber es gibt auch hier ein paar Deutsche. Ein paar Deutsche ja gibt es auch, schauen. ja. Also es ist wirklich, wirklich ein überraschend Team. tolles Ausflugsziel, was wir hier entdeckt haben. Ja, und wir haben natürlich... Ein wahnsinniger Duselt auch mit dem Wetter. Ja. Der Wind ist zwar frisch, aber es ist nicht so kalt wie befürchtet. Nein. Und eine gigantische Aussicht eigentlich. also mhm. wirklich äh, einmalig. <lacht> also, das ist. Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt runterkomme. Das ist nämlich nicht weit. Oh Gott. Also, ich habe ein Problem. Aber ich habe ein echtes Problem, da runterzugehen. <lacht> Was habe ich hier angestellt? Ich muss meinen Stock da lassen. Nee, warte, ich komm. Ich komm, ich helfe dir. Ach. Geschafft. Ach. Es war echt nicht leicht. Ja, ja. Der obere Teil war glaube ich am schwierigsten. Ja, der Einstieg ja. ja. Der Einstieg in den Abstieg. Aber so haben wir jetzt wenigstens noch ein kleines Schauspiel geboten ja. hier, oder? Ah, ja, ja. Schau mal, wie lockerlässig man da hochgeht. Ja. Das war Kinderspiel. So, und jetzt gehen wir noch durch einen Geheimgang. Jawohl. Der wohl nicht mehr ganz so geheim ist. So, das ist der Geheimgang, der zur Evakuierung der Burg vorgesehen war. Musste aber nie benutzt werden, weil, wie gesagt, die Burg ist uneinnehmbar. Jetzt gehen wir mal den geheimen Geheimgang. Wo willst du dahin? da hin? Dadurch, in das andere, da hoch, auf den anderen Turm. Ah, okay. Ussi hat wieder gelesen, ich nicht. <lacht> also den Evakuierungsgang, den finalen, haben wir jetzt auch noch gefunden. Das ist hier und da geht es auch gleich die Treppen runter, damit man sich in die Ortschaft flüchten kann. Oder wo auch immer hin, wo ja. der hinführt. Aber wir gehen auf einen regulären Weg runter, erstens und zum zweiten ist es abgesperrt. Ja, das gehen wir aber da noch mal. Auf den nächsten Turm. Gehen wir erstmal auf den Turm hoch und das sieht schon mal etwas einfacher aus. <lacht> Diese also Schwindelfrei haben ganz klaren Vorteil hier oben. Das ja, ist schon ein bisschen schmal. Also nicht so ganz ohne. Aber ich sag's euch, das ist ganz schön schmal. Also ich glaube, die Menschen früher waren schon ein wenig schmaler als mir. <lacht> Kommt gerade so durch. krass wenn diese Sterne gefüllt ist reicht das angeblich für ein halbes Jahr für die Burg wow wie das halt. So, also das ist übrigens der höchste Punkt von, diesem, von dieser Sierra, was wir euch schon gesagt haben, mir fällt uns der Land ein und das sind absolut die Highlights, die man so im Wohnmobilleben hat, so ganz überraschend und da muss ich auch mal ein großes Kompliment an meine Ehefrau und Mitfahrerin machen, ja, dass ich mit ihr das alles machen kann, und wenn man eine fußfaule Frau hat, dann geht es natürlich auch nicht, ja. aber für solche Aktivitäten ist die Ose überoffen. offen und das ist einfach wunderschön, das war ein echtes Erlebnis hier. Und jetzt gehen wir zurück ins Wohnmobil und dann gibt es natürlich ganz landestypisch einen Lachs aus Norwegen. Ja, der schmeckt uns halt einfach. Mhm. Ja. Dankeschön für das Kompliment. Ja, ja zu zweit macht es ja auch viel mehr Spaß, ja, solche Erkundungen zu machen. Und oft haben wir schon so oft festgestellt, dass die Plätze, die man ansteuert, dann gar nicht das Highlight sind, sondern eigentlich die, die man ganz überraschend findet. Und das war jetzt in diesem Fall definitiv so gewesen. Ja. Und jetzt kochen wir halt wieder, wenn wir beim Womo sind. Genau. von der schönen Ortschaft. Jawohl, es hat uns wunderbar gefallen hier. Es war richtig schön und ja, wir haben es jetzt hier genossen und vor allen Dingen diese Aussicht, die war ja bombastisch. Wir hatten Glück mit dem Wetter, so dass man auch eine riesen Fernsicht hatte. Ganz toll. Also der Dach war gestern richtig ausgelastet und, und ich muss sagen, einer der schönsten Tage, die wir da erlebt haben, oder? Ja, wir waren ja in der Burg und jetzt habt ihr ja gesehen, was wir da alles so unternommen haben und erlebt haben. Es war allerdings sehr schräg, hast in der du gesagt. Ich war, nein, in der Stellplatz, nee, nee, über den Stellplatz haben wir jetzt ja, gar Wir, nichts wir haben gesagt. zwar aufgebockt, aber waren trotzdem so, so schräg. Ich habe mir gedacht, wann kommen die Fahrer von der Tour de France, weil so schräg waren wir nur bei der Tour de France gestanden. Ja, ja, also das ist ein bisschen ein Nachteil an diesem Stellplatz. Wir sind da ziemlich unempfindlich und es, äh, für uns ging es dann auch recht dann schon, gut. Aber ja. auf Dauer wäre es nichts. Also Nein, natürlich. Es ist ja auch kein Platz für die Dauer. Nein. Also auf Dauer. Ja. <lacht> aber wir können jetzt nur empfehlen, fahr einmal daher, macht einen Abstecher daher. Das ist wunderbar auf dem Weg nach Norden oder auf dem Weg nach Süden. Ja, genau. Äh, äh, ganz, ganz tolles Erlebnis und der service Also mit dem Platz, man kann tolle Toilette gut entsorgen. Mhm. Frischwasser kann man zapfen, aber es ist alles ein wenig umständlich, weil man nicht gut hinfahren kann. Also, äh, es gibt hier sogar Toilettehäusle, habe ich ja, gesehen. Ja. Allerdings habe ich die jetzt nicht angeschaut, weil solche sanitäre Einrichtungen benutzen wir ja nicht. Für das haben wir ja schließlich einen Kostel. Dollar Service auf jeden Fall von der Gemeinde. Kostenlos. Kostenlos. Ja. Also, hm. Ja, schaut es euch mal an, die Ortschaft ist lohnt und ist spannend auf der Burg. Also. Ja, uns hat es gut gefallen, aber jetzt fahren wir natürlich wieder weiter. Das war, das war wie Überraschungseier ja, auf der Burg. Ne? Spannung. <lacht> <lacht> Spannungsspiel und Sport. <lacht> und Abenteuer. Abenteuer. Ja, also sie überlassen bei euch, was ihr macht, aber wir haben es genossen hier. Ja, auf jeden Fall. Wir, eben und wir fahren jetzt wieder weiter Richtung Norden und dann Karte gerichtet. Also. Ja, Danke fürs Zuschauen. Jawohl. Und wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja, bleibt tschüss. Bleibt gesund, macht's gut. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. <lacht>